Was bedeutet überheber <lacht> überheber <lacht> Hallo Freunde, ich bin Firas Scharte und ich habe in diesem Projekt mitgemacht, weil vor drei, vier Jahren, als ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe immer gebraucht Leute, die mir Informationen geben oder worauf du musst achten, wenn ich etwas Neues mache. Welche Leistung bietet mir ein Bankkonto in Deutschland? شو الالتزامات اللي بتكون عليها إذا انا وقعت عقد للموبايل في بالمانيا <تصفيق>